Jetzt erfährst du alles darüber, wie man aufhört, der Meinung anderer ausgeliefert zu sein und wie man wirklich aufhört, sich um das zu kümmern, was andere denken. Denn du wirst dieses Wissen und diese Werkzeuge brauchen, um die beste Version aus dir zu machen, die möglich ist. Ihr Fröhlichen, ich möchte, dass du jetzt den Like-Button drückst und das Video teilst, denn jemand braucht es, jemand da draußen hat Angst vor dem, was andere sagen. Jemand da draußen macht sich Sorgen, weil er meint, nicht genug zu sein. Meine Fröhlichen, ich möchte euch eines sagen. Bereits seit meiner Kindheit beschäftige ich mich mit dem Thema und viele Menschen schätzen meine Freiheit, meine guten Absichten und meine Offenheit. Manche jedoch sind mir nicht wohlgesonnen. Aber ich warte bis heute, dass endlich mal der Bus voller Menschen vorbeikommt, die das im Ansatz interessiert. Und ich hatte heute noch nicht mal Frühstück, aber meine Energie ist schon wieder feuer. Let's go!